Ah, Leute, es ist wieder soweit. Wir haben hier ein neues Set, was wir früher öffnen dürfen. Erstmal ein noch nochmal an Konami. Und ja, wir haben hier die Legendary Duelist Season 3. Und ich weiß nicht genau, welche Karten drin sind. Man lässt, also man kann sich hier schon ein bisschen vermuten, denn hier sind diverse Karten drin, die wir bereits hatten. Also ähm, ich bin gespannt. Ähm, ihr seht, ist eine riesen, riesen Box. Ähm, so, also sie ist riesig. Ähm, von, von Farben her könnte sie sogar zur Dezemberzeit theoretisch rauskommen, aber jetzt mal gucken hier, öffnen wir das Ganze und, ui, guck euch das an. Wir haben einfach hier acht solcher kleinen Boxen. Ich nehme das Ganze ja mal raus. Es ist ja riesig, ne? So, hier, davon haben wir halt acht Stück. Ich nehme die mal raus. Bumm. Alter. Acht Stück. Das ist schon eine Menge. Das ist wirklich schon eine Menge. Ui, und wir sehen hier schon, äh, es gibt hier Würfel drin. Also, ihr seht es hier, ähm, vier verschiedene Würfel können hier drin sein. Ich finde persönlich ähm, den schwarzen hier am geilsten. Aber ja, Synchro ist natürlich auch sehr nice und Hero und... Ja, also, die sind eigentlich alle cool. So, packen wir den mal zur Seite und wollen hier anfangen, das hier aufzumachen. Mal gucken. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, welche Karten hier drin sind. Ähm, also ich kann nur vermuten, also auf jeden Fall, äh, was für dunkle Magier. Äh, ist glaube ich irgendwie selbsterklärend. Dann wahrscheinlich noch was ähm, allgemein äh, für Heroes. Uh, apropos Heroes. Wir haben hier erste, erstes Set und da gleich äh, den Hero-Würfel. Ah, schick. Jetzt so in, so in ähm, rot. Wie ja, doch. Ich finde es immer sehr nice, ähm, so Würfel zu haben. Ähm, viele haben ja welche bekommen, äh, wenn sie auf einem Groß-Event waren. Und haben dann einen bekommen, einfach, äh, wenn sie halt sich früh angemeldet haben. Und wir haben hier die erste Promo und mystische Elfe weißer Blitz. Wow, Blue Eyes. Blue Eyes freut sich da doch. Sehr nice. Äh, immer nur eine Karte drin. Na, ja, genau. Ähm, ja, Blue Eyes. Let's go! So. Fangen wir an mit der ersten Booster. Was haben wir denn hier? als Schönes? Wir haben Erdgebundenes hier drin, interessant. Wusste ich halt auch nicht. Wie gesagt, also ich weiß hier quasi einige Karten, aber eben nicht alle. Ähm, dunkler Geist, das war zum Beispiel zu erwarten. Ähm, eine Bakura-Karte, erdgebunden, erdgebunden. Alter, wie viel? Geisternachricht. Natürlich, ne, Bakura darf nicht fehlen, erdgebunden. Und, uh, Magier des Chaos Und da sage ich es ja, ähm, dunkler Magier-Support. Ähm, beziehungsweise nicht Support, sondern halt, ich spreche hier nochmal drin. Uh, Oh, Elemental, aufrichten Das ist auf jeden Fall eine gute Karte, die haben wir gebraucht. Ähm, hier mit anderen ähm, Lettern, also andere Farbe. Da muss ich sagen, ich ein bisschen spalten. Ähm, also ich muss sagen, zum Beispiel diese Farbe sieht jetzt nicht so gut aus, finde ich. Aber es gibt ja noch andere Farben, zum Beispiel hier. Wow, oh, rot also, so rot und weiß zum Beispiel ist richtig, richtig nice. Ähm, also, wie gesagt, ne, je nach Farben ist natürlich Geschmackssache. Ne? Ähm, ich mag rot halt einfach lieber. Ähm, ich glaube, das ist einfach der Grund. Ähm, ja, Kreis. Äh, oh, ein Held lebt. Sehr cool. Hier legen wir auch mal raus. Ähm, sehr, sehr gut. Also, das. Okay, erstes Pack. Schon super zufrieden. Gefällt mir. So, nächstes Pack. Krass, wo ist denn das hier? Äh, ein man drin ist. Nochmal I. Ich frage mich, ob wir. Warte mal, wir müssen, dann müssen. Wir müssen natürlich hier, wir müssen hier ähm, final machen, ne? Also wir müssen hier wir müssen hier voll machen. Wir haben schon zwei Buchstaben. Mal gucken, ob wir am Ende es geschafft haben, ähm alles voll zu kriegen. Ähm, böse Helden hier auch drin. Okay, auch als Kamin. Uh, Oh, nochmal hier böser Held. Sehr super natürlich, sehr gut. Uh, nochmal. Ah, okay. Äh, oh! Tuning! Tuning! Oh nein, ein Rot! Ich glaube, bei Zauberkarten finde ich grün besser. Aber ja, also Stimmen ist, ist halt super gute Karte, ne? Brauchen wir drüber reden. Jetzt gerade vor allen Dingen, äh, wo natürlich äh, Jet Synchron ähm, zurück ist. Ähm, da ist die Karte natürlich super, ne? Also brauche ich nicht drüber reden. ist eine super gute Karte. Und ich muss sagen, Es also ist ein Ultraware. Ist die sehr hübsch, sehr hübsch. Uh, nächste Karte. Diesmal auf äh, dunkler Magier angelehnt. Hier den Würfel. Ey, wir kriegen alles, glaube ich, ne? Wir haben, wir haben gleich alle Würfel. Wir haben gleich Final voll. Ey, ich meine, was will man mehr, ne? Was will man mehr? Was haben wir hier. Und, oh! Oh! Kaisergleiter. Natürlich eine schöne Anlegung an ähm, Kaiba, aber diesmal mit Effekt. Ist der Kaisergleiter einmal, also beide haben Effekt. Das ist natürlich jetzt eine halt Verwirrung. Ähm, Dieser hier hat halt eben nochmal zusätzlichen Effekt. Ähm, ist ja auch wie bei die, äh, vom, wie ist das denn nochmal? Äh, äh, Duelist from the Deep, dort sind ja auch ähm, diverse Karten drin, die quasi schon so eine Art gab, aber da halt nochmal mit neuen Effekt kommen, ja, auch cool und mal weiter ich bin gespannt was wir noch so ziehen, oh, F das ist super, oh mein Gott wir haben es bald, ne, also wenn wir es so weitermachen äh, mit den schnellen, oh, das, den haben wir schon den brauchen wir nicht rauslegen ähm, und böser Held und, und wir sehen schon, oh uh, Illusion, nett nett, uh, auszubelegen Magier das ist äh, sehr, sehr, sehr, sehr cool. Ähm, das ist sehr nice. Und, oh, Kaiserin. ne? Da weiß ich gar nicht, ähm, ob die schon nochmal kommen oder ob das erste jetzt Reprint hier ist. Ähm, uh, Navigation. Ich muss sagen, in Secret Rare sieht die sehr, sehr schön aus. Aqua auch. Eine super gute Karte natürlich. Ähm, ach so, ja. Wir lassen die Karten einfach drin. Äh, wir brauchen die nicht. So. Weiter geht's. Bisher. Sehr zufrieden. Ich frage mich, ob äh, Souls hier drin ist. Ähm, Wäre natürlich mega, wenn wir die ziehen würden. finde so Fusion. Und, uh, ja. Das ist, äh, Leute, das ist auch eine Story bei der Karte. ne? Die Karte wurde auf einem großen Event gespielt. Äh, von sehr guten Spielern. Dann ist die Karte extrem teuer geworden. Und jetzt, äh, ja, ist sie hier nochmal drin. Finde ich nice. Uh, uh, uh. Ja, aber guck mal hier. Hier. Also, ich finde, das ist hübscher als Rot. Aber ich glaube, in Grün... Guck mal hier, grün. Das sieht so gut aus. Also, ja, ich weiß. Die einen sagen jetzt so, die anderen sagen so. Ist halt ähm, Geschmackssache. Weiter geht's, würde ich sagen. So. Oh. Also, aufklingen ist das nicht so einfach, muss ich sagen. Oh, nächster Würfel. Boah, wir kriegen hier echt alle Würfel. Das ist vor allem so, so flawless einfach. So, nächster Würfel. Oh, ihr seht es jetzt gar nicht. Da, wir haben alle drei. Weil praktisch, wenn man die so rausholt, dann sehe ich die, äh, sehe ich hier die Special Karte selber gar nicht. So und. Uh! Verfluchte Todesfurcht. Also wenn das nicht Bakura-Karte schlechthin ist. Sehr cool. Also die Karten gefallen mir wirklich. Vor allen Dingen, Alter, dieser Secret Rare-Effekt ist schon ultra, ultra schick. So, weiter geht's hier. Böse Helden. Also hier sind erdgebunden böse Helden kriegt man hier auf jeden Fall sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gut. Und wir haben, ah, Künstlerkumpel ist ja auch drin. Oh, yes, Mann. Ah, das ist doch schön. Das wollte ich doch. Seelen der Magier. Eine Super. Oh, oh, oh mein Gott. Oh. Einfach zwei. Einfach. Wie gut. Wie gut. Einfach zwei. Oh, das ist so. Guck mal, so. Und jetzt? So, jetzt hier in die Kommentare. Was findet ihr schöner? Mit dieser Schrift oder mit dieser? Ich muss sagen, ich finde es mit dieser Schrift schöner. Oh, wie gut einfach. Wie gut. Wie gut. Wie gut. Einfach doppelt. Okay, ich bin happy. Ähm, mehr wollte ich nicht. <lacht> ich bin zurück. Oh, Gesicht des Todes ist auch hier drin. Das ist auch eine super gute Karte. Ähm, Gerade halt theoretisch mit Spellbook. Wenn wir Spellbook of Judgment wieder haben. Ähm, super gute Karte und wir sehen hier. Uh, das ist, ach, die normale, normale Ultraware ohne Farben. Und. Hier oh, muss ich aber sagen, ist Rot wieder sehr hübsch. Also, ihr merkt, ähm, ich schwanke da auch äh, von Karte zu Karte. Es mu muss halt passen, ne? Ich meine, wenn, wenn das Artwork ein bisschen heller ist, dann sind natürlich so dunklere Farben. Ähm, ja, sehen natürlich dann zu so hellen Karten nicht so gut aus und umgekehrt. Also, ist natürlich. Was haben wir jetzt? Andere Würfelfarbe und. Oh, wir haben wirklich alle Würfel. Hä, super. Vier aufgemacht, vier Würfel. Ich meine, was will man mehr, ne? So, schaffen wir das Playset Souls. Oh, die dunkle Magier. Oh, sehr gut. Hat ja auch einen Starlight Rare Print bekommen. Ähm, jetzt hier nochmal ein Secret Rare drin. Sehr nice. Also jetzt kann man sie auf jeden Fall sehr gut bekommen. Wir Würfel hier mal raus. Äh, wir haben hier wieder böse Held. Schädelsummer. speed grüßen Und... Oh, L fehlt uns noch. Ja, L fehlt uns noch. Wie Das A fehlt uns noch. Oh, Sangan! Sangan in ultra -Ware. Sehr hübsch. Sehr cool. Gefällt mir. Oh, schnell sie synchro Ui. Oh, Aber da weiß ich gar nicht. Ah, oh, mit der Schrift. Schwierig. Und... Oh, Renny hat auch ein Reprint Re hier drin. Okay. Und... Ah, auch hier drin. Wichtig... Ja, Alter, ich bin überrascht. Ich wusste gar nicht, dass Sangam hier drin ist. Ja, yeah, nice. Oh, jetzt sind wir die fast rausgefallen hier. Weiter geht's. Erdgebunden. Ich glaube, von Erdgebunden haben wir jetzt so gut wie alles. Ach, Oberste Königs ist hier auch drin. Böse Held und... Oh, uh, nochmal. Oh, Böse Held ist halt so hübsch. So hübsch. Und <lacht> auch zweimal. Und, oh, dunkle Todesfurcht. Jetzt haben wir die Verfluchte und die Normale. Super. Ja, wir suchen natürlich noch ein A, ähm, damit wir Final voll haben. Es wäre natürlich sehr ironisch, wenn wir das im letzten Pack kriegen würden. Okay, wir fangen hier an diesmal mit den äh, Orangenwürfel. Äh, warum auch nicht? Da gucken, ob wir jeden zweimal kriegen. Das wäre natürlich... Oh, jetzt habe ich mich leider gespoilert. Oh, die dunkle Magie. Nochmal. mal. Ja, wie gesagt, ne? Ist so ein schickes Artwork. Ist so ein schickes Artwork. Da brauchen wir nicht drüber reden, glaube ich. Weiter geht's. So. Ed gewonnen. Oh nein. Oh nein. Und ich. Oh! Ah! Ah! <lacht> Wir haben's komplett. Wir haben Final komplett. Ah, äh, ja, auch hier drin. Sehr gut. Böse Held nochmal. Und, uh, zweimal. Wir haben's aber auch mit den Doppelten hier. Ähm, ja, Leute. Und jetzt, äh, ist, ist, ist ja halt klar, ne? Ähm, ja, genau. Äh, so. Äh, so, er ist das F? Da. So, Leute. Äh, das war's. Vorbei? Nein, natürlich nicht. <lacht> Aber, nice. Komplett. Aber krass, ne? Wir haben F auch nur einmal bisher. Ich glaube, wir hatten nur A bisher. Ne, nee, welchen Buchstaben hatten wir doppelt? Ich glaube, das L hatten wir doppelt, ne? Und, uh. Hatten wir jetzt auch schon... Oh, Kombination der Magier. Ah, also, das sieht wieder hübsch aus. Sieht ultra hübsch aus. Und, uh, Magier des Chaos in Rot. Ah, ich, ich kann mich echt nicht entscheiden. Ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Äh, oh, Venom. Oh, Fusionsdrache einfach hier drin. Das ist, das ist überraschend und das ist gut. Das ist gut. Gerade für Super Poli. Ähm, eine sehr gute Karte. Ähm, sehr gut. Aber natürlich passt natürlich sehr gut, äh, weil wir hier die Predator Plant-Karten drin haben. Obwohl er selber natürlich kein äh, Direkter ist, oder? Nee, er ist, glaube ich, kein Direkter, ne? Ähm, jetzt habe ich ihn verloren. Nee, Hungergefusionsdauer, genau. Er selber ist kein Predator Plant. Hm, geh auf. Stopp, jetzt haben wir Helden. Bisher alle einmal doppelt, was sehr gut ist. Weil wir wollen alle am Ende einmal zweimal haben. Und, oh, Drachenritter, Seelenspeer. Also, vom Artwork her... Eine 10 von 10. Alter, also der Secret Rare Effekt. Der ist ja mal so hammer. Ich glaube, man erkennt das gar nicht so gut auf der Kamera. Alter, der Effekt ist ultra gut. So, weiter geht's. Böse Seelen. Wieder Erdgebunden haben wir jetzt. Uh, finstere Zauberrufe. Ich glaube, das, das erste Mal, was wir die gezogen haben jetzt. Und L und. Oh, Gold. Ja, komm, Gold. Wichtig. Böse Heldenkarte, sehr gut. Ähm, ja, passt halt sehr gut zum Thema. Haben wir das auch. Uh, noch ein böse Held, sehr gut. Und, uh, nochmal böse Helden. Und nochmal ein kamen Auch sehr, sehr wichtig. Also das freut mich wirklich, dass sie hier drin ist. Weil einfach, ähm, ja, die Karte war, meine ich, vorher eine Secret Rare. Und jetzt halt, ähm, ist sie halt eben leichter zu bekommen. Sehr gut. Gehen wir zur nächsten Karte über. Oh. Und was haben wir hier? Was haben wir hier? Schönes. Böse Held. Und, uh, nochmal Böse Held. Ah, wir zoomen. Oh, uh, auch nochmal. Alter, super. Legen wir mal raus hier. Das sind wirklich gute Fusionsmonster, die man spielen kann. Ja, also Seelen der Magier. Wo bist du? Äh, ich brauche dich noch einmal. Oh, ja! Ja! Okay, wir haben ja gleich alle. Fehlt nur noch Neos. Fehlt nur noch Neos, dann haben wir alle zweimal. Das wäre natürlich eine 10 von 10. Und. Oh, das ist hübsch. Schon voller Soldat. Spielt man ja auch in Heroes, meist einmal. Oh, sehr, sehr cool. Also, boah, bisher sehr happy. Sehr happy. Jetzt noch, noch einen noch dritten Seelen der Magier, dann... Oh, ein F. Wir haben es vielleicht doch zweimal komplett am Ende. Magier, dann erst... Und, ach, der ist ja auch drin. Ach. Ach, guck mal an. Also wie gesagt, ne? Ich kenne nicht alle Karten hier raus und bin da halt. Also es ist wirklich unglaublich, so ein Gefühl zu haben. Du öffnest ein Pack und weißt nicht, was alles drin sein kann. Es ist halt, es ist halt einfach, einfach super. Und oh zweite, das ist auch sehr gut. Zweite und oh du das Magiemädchen in diesem Artwork. Oh Schick auch hier drin. Oh. Auch hier drin. Also war klar, aber ich wusste nicht, dass jetzt hier als Kammer drin ist. Ähm, und... Ja, perfekt. Also für dunkle Magier ist hier wirklich alles drin. Ich finde es ironisch, dass... Ähm... Noch eine Karte quasi indirekt für Blue ist hier drin. Oh, und wir haben es komplett. Alle Würfel zweimal. Ich meine, was will man mehr? Wir können jetzt gleich die Würfel nochmal angucken. So, letzten zwei Packs. Und als Promo... Oh, die dunkle Magier. Da haben wir auch Playset komplett. Ey, das ist ein Zeichen. Jetzt Seelen. Seelen der Magier. Komm, bitte. Seelen der Magier. Bitte, bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte, bitte. bitte. Haben wir haben hier... Oh, Playset. Yes. Das ist super. Okay. Das ist... Das ist... Das ist super. Das ist... Okay. Da freue ich mich jetzt auch mega drüber. Komm. Noch ein Seelen. Ist crazy, ne? Beide in ein Set und dann... 1, 2, nein, die synchron. Egal, egal, ich kann mehr als zufrieden sein. Äh, das ist wirklich, also wirklich, wirklich super. Also nächstes Mal, ja, warte, wir müssen das jetzt mal irgendwie hier, Ah, das ist gar nicht so einfach jetzt. Wir haben das <lacht> sehr, sehr, sehr offen hier hingelegt. Müssen wir das mal eben hier, ups, zusammen machen. es oh, sind aber auch viele Karten, ne? So, so, so, so, so. So, ich weiß gar nicht, ob ich ein Hell lebt jetzt nicht rausgelegt habe. Zunächst einmal, wie gesagt, wir haben alle Würfel einmal. Also zweimal. Dann haben wir halt ähm, Final, was auch ähm, sehr, sehr cool ist. Einmal das. Dann Hell lebt ist hier drin. Äh, Fusions- und Raubpflanze und Raubpflanze, was sehr, sehr gut ist. Gefällt mir sehr. Dann haben wir bei den Pomos hier die dunkle Magie dreimal. Why not? Äh, hätte mir dann auch gerne das Souls dreimal gegeben und dann die anderen. Und dann ultra äh, ultra bzw. beziehungsweise mit unterschiedlichen Farben. Können wir mal durchgehen. Sangan, sehr cool hier drin. Wie gesagt, das ist super. Einfach dreimal. Finde ich super. dunkles Mario-Mädchen. Ist natürlich auch nice. Viele mögen das Artwork ja sehr gerne. Neos, tip-top, Gold, tip-top. Ich äh, brauche nicht drüber reden, ne? Also, also ich brauche eigentlich nicht drüber reden. Äh, Nochmal Neos. Ey, wir haben Neos durch dreimal gezogen. Ne? Ist auch super. Ja, mein Highlight persönlich. Und, und Tuning. Tuning ist auch super gut wieder dreimal. Sehr cool. Nochmal Böse Held Sehr gut für dunkle Magier. Das ist die dritte. Dann auch Illusion. Ist sehr, sehr gut. Passt natürlich super mit der Soul zusammen. Ja, und das war's das Ganze. Ähm, ja, ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. wir schreibt mal in die Kommentare, welche Farbe mögt ihr am liebsten. Und ich wünsche euch jetzt natürlich noch einen wunderschönen Tag und natürlich viel Spaß beim Duellieren.